Ist der Emil eigentlich gefragt? Der Emil ist nicht nur gefragt, sondern auch beliebt, im Gegensatz zu uns. Jay, fragst du auch manchmal, was wollen die eigentlich alle von mir? Wie meinst du das? Naja, und dauernd will auch gerade um meine Meinung gefragt. Echt? Irgendjemand interessiert deine Meinung? Eben? Es geht ja keinem was an. Naja, du, wenn du diese Telefonkeilereien und Gewinnspiele meinst, dann leg halt einfach auf. Das mache ich schon seit Jahrzehnten so. Ja, Wenn <lacht> man so wie du, dem Bellner persönlich die Hand gegeben hat. Sehr witzig, jetzt im Ernst, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mich wehren soll. Unsere Partei hat einen neuen Vorsitzenden. Findest du ihn gut? Die Abgaspauschale wird um 0,01 Cent angehoben. Bleibt dir jetzt mehr im Börsel? Die Reform der Imkereivereinigung schreitet voran. Kaufst du jetzt mehr Honig? Das sind Sachen, die dich interessieren? Na, eben nicht. Ich weiß ja auch nicht, warum die damit immer gerade zu mir kommen. Ja, weil du das irgendwann einmal angeklickt hast und das glaubt der Algorithmus, dass dich das interessiert. Ich hab gar nichts angeklickt. Ja, aber bestellt wirst du schon mal was haben. Natürlich, bin ich bin ja ein braver Konsument, der die Wirtschaft ankurbelt, indem er Innovationen wie Onlineshops nutzt. Also in China, da ist es billiger. Ja, da haben wir es ja schon. Guten Tag, Sie haben im Internet nach Curlingbesen gesucht. Wir haben die allerbesten und die allergünstigsten. Wenn Sie drei kaufen, erhalten Sie zwei gratis. Wenn Sie fünf kaufen, ersparen Sie sich die Versandkosten. Ja, das ist ja ein Schnäppchen. Da schlage ich doch sofort zu. Wo muss ich unterschreiben? Vorher brauchen wir noch ein paar winzige Informationen, damit wir alles problemlos und bequem abwickeln können. Bitte registrieren Sie sich. Ihre Daten werden natürlich vertraulich behandelt. Eben, meine Daten werden vertraulich behandelt. Da kann also gar nichts passieren. Alles geheim und vertraulich. Es war einmal ein Hofer. Wo soll das jetzt heißen? Dass du in einer Märchenwelt lebst. Aber sicher nicht. Die können meine Daten gar nicht weitergeben. Das ist verboten. Gesetzlich. Deine Daten interessieren ja auch kein Schwein. Du bist doch viel interessanter. Heute scheint die Sonne, gefällt dir das? Das Verkehrsaufkommen ist heute hoch, fährst du mit dem Fahrrad. In Albanien demonstrieren Tierschützer für Eisbären. Unterschreibst du dir, rettet die Rette die Arktis-Petition? Heute ist Tag des grünen T-Shirts. Machst du mit? Die ist für dich nicht gut, trinkst du lieber weiß oder rot? Wein, die Brusthaare stehen raus, möchtest du ein Wechsel buchen? Willst du damit sagen, die stalken mich? Sehr gut kombiniert, Watson. Ja, dürfen's denn das? Sicher. Wenn du auf der öffentlichen Straße entlang gehst, kannst du alle ja auch nicht sagen, dass die anderen zehn, die die selber öffentliche Straße entlang gehen, dich stalken. Weil sie das zufällig tun. Ganz zufällig. Toi, toi, toi.